Hallo liebe Freunde und willkommen hier zurück beim Bus Simulator 21. Ja liebe Freunde, wir sind hier beim letzten Mal stehen geblieben und wollten natürlich mal schauen, inwieweit sich das Ganze hier ausgeht. Und ob wir halbwegs pünktlich noch ankommen oder ob wir viel, viel Verspätung haben werden. Okay. Los geht's. Super. Ja, wir hängen schon ganz schön in der Zeit. Wir haben 40 Sekunden. Verzug. Uiuiui. Oh, ui, uh, das war äh, sehr, sehr gut. Oh, laufe schneller dahin. Ne? Junge, wir haben schon Verzug. müssen mal ein bisschen Hackegas jäbeln. Wie fahren denn die hier? Ich sieht ja auf keine Kuhhaut. So, wir müssen ein bisschen anhalten hier. Ui, rum, rum, rum. Das war aber knapp. Ja, aber natürlich doch. Einmal absenken, Bitte. Halt. Erst die Rampe. Was ist durch... Was ist die blockiert? Ah, wir stehen genau an der... Okay. Moment, ich fahre nochmal ein Stück vor. So, jetzt aber. Ja, wir sind zu spät. Das tut mir ja furchtbar leid. Aber was soll's. Aber an sich. Eine Haltestelle ist zu spät erreicht. Aber der Rest war super, liebe Freunde. Und das ist doch prima. Sehr schön. Das sieht doch gut aus. Achso, ja, du möchtest in eine Fahrkarte. Ja, doch. Ja, so geht doch weiter. Äh, normale Fahrt, bitte. Ich möchte mal wieder zu einem ein Tagesticket. Und Ausdrucken neu. Äh, A2468. Bitte gerne. So, alle fertig. Und weiter geht's. Los, los, los, los. Wir haben nicht viel Zeit, Freunde. Los geht's. Danke fürs Beiseite gehen. Hm. Ich glaube, wir haben jetzt die Endhaltestelle erreicht. So, sehr schön. Absenken. Eins, zwei. Öffnen. Prima, prima, prima. Und Ich habe Tickets für all Directions. Ich kann es kaum erwarten, ihr neues Album zu hören. Muss hier mal schauen, schnell, was wir hier fix machen? Ja. Ehrlich gesagt, habe ich überhaupt keinen Plan, was wir gerade machen müssen. Äh, erreiche einen Zahltag auf Route 2. Achso, ich muss jetzt hier quasi weiterfahren. Cool. Ah, bis wir den Zahltag haben, okay. Macht auf jeden nie Fall. Fall. Omi, oh, sag ich doch. Vor allem mit so einem netten Busfahrer wie Micke. Eine gültige Fahrkarte. Das weiß ich nicht. Wenn ich Hat feststelle, ich ja dass du geil hast, fliegst du raus. Da kennen wir ja nichts. Ich oh, wir sind falsch Mio gefahren. Ist aber nicht schlimm. Hier ist nämlich eine Busspur. Grüße. Wir haben hier nämlich Vorfahrt als Bus. Ich bin vor ein paar Jahren auf den Berg gestiegen. Echt? Die Aussicht war ja, ja auf den Berg. Gestiegen. Nice, Freund. Herzlichen Glückwunsch dafür. Ja, guck mal mal. Oh, Verzeihung, ich muss hier mal etwas stärker bremsen. Uh, das war aber knapp. Meine Herren. Aber alles nochmal gut geworden, würde ich sagen. So. Dann hoffen wir mal, dass wir jetzt in der Folge das Ganze hier abschließen. Ich weiß auch gar nicht, ob wir jetzt richtig fahren, aber wir probieren es einfach mal. Das Navi sagt ja: ich hoffe, die So können wir fahren. Ich, ich hoffe, die nächste Haltestelle kommt bald. Ich muss fahren. Nein, halt hier. Oh, wir wollen noch weiterfahren. Das ist doch Blödsinn, was wir ihn da wieder gemacht haben. Oh, Ach, manchmal. Mich aufs ja, ja, manchmal. Voila. Der wollte mir gerade schneiden. Ich glaube, wer wurde hackt. Eines was. So. Ja, laut Fahrplan bin zu spät, ich weiß. Äh, ich bin hier eh ein bisschen. Ja, wir müssen mal fix wenden. Danke. Oh, wir haben schon zwei Minuten Verspätung. Das tut mir furchtbar leid, liebe Freunde. Ja, zu spät, ich weiß. Ich war super voll Na super. Und du, was soll ich denn jetzt zu essen holen? Food, Street Food, Junk ne? ja, dann mach doch mal. Ich glaube, ich eine Seniorenkarte, mal eine Food. einfache Fahrt, junger Mann und eine Karte. 3,20 zurück. 2, 3, 20. Bitteschön. Der nächste bitte. Danke. Dankeschön. Auf wir müssen ein bisschen Zeit rausholen. Los geht's nicht gebummelt. Ah, das wird nichts mehr. Wir sind viel, viel zu spät, liebe Freunde. Also das ja, mit Bob. Was hat sie mit, ja, mit Bob gemacht? nicht mit Bob. Nichts anderes. Und mehr war nicht die Rede. Dankeschön. Ein Wunderbärchen. So, hier haben wir wieder unsere Busspur. Sehr cool. Und los jetzt. Entschuldigung, geht's etwas schneller. Ey, das will ich doch nicht. Entschuldigung, geht's etwas schneller. Ja oh, so, aus. Los, los, los, los, los. nehme, brauche ich mir keine Gedanken mehr, um zu machen. Da. Sollte ich den Bier benehme, brauche ich mir keine Gedanken mehr, um zu machen. Hm. Äh, schwarz gefahren. Das macht man doch nicht. Nee, darf man nicht mehr sagen. Da war ja was. Ah, Entschuldigung. Dafür. So. Und zu. Los geht's, junge oh, Frau. Wir müssen los. Wir haben Verspätung. Das müssen wir ein bisschen rausarbeiten. kommt nicht ein bisschen Gas müssen wir machen oh das war Oh, uh, das war sehr knapp prima, prima, prima meine Enkel haben einen neuen Hund lieb haben meine Enkel spielen immer Videos ja, ich das macht ich. Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele Spiele. Spiele. <lacht> ja, ja, ein kleiner Call of Duty so. <lacht> so, der Obi. Oh, ein paar, ein paar, ein paar, ein paar Stunden. Sehr ja, schön, danke, danke, danke. Einmal aus, einmal einsteigen bitte. Hallo. Grüße. Aber gerne doch. Was hat man denn? Eine normale Fahrkarte, Eine einfache Fahrkarte. Und zweimal, bitteschön. 1, 2, 2, 50, 60. Gerne. So, dann gucken wir mal hier durch. Die hat man schon, die hat man schon. Ja, die hat man ja gerade. Mhm, oh. Na klar. Da, ja, prima. schön. Sind noch nicht viele Leute im Bus. Okay. Wir Zu. Und los geht's. Gruyère. Ach stimmt, das war Gruyère. Ja. Gruyère, Gruyère. war es, genau. Ach stimmt, das war Gruyère. Äh, da wird man nicht. Ich so. wünschte, ich hätte heute Urlaub. Ich will unbedingt die neue Folge von Spring of... Ich wünschte, ich hätte heute Urlaub. Ich will unbedingt die neue wir Folge machen, von Spring aber of Affection sehen. So, los, los, los. Wir müssen ein bisschen Zeit rausholen. Die Zeit drängelt. Ist das hier stressig? Jenny Drive. Jenny Drive. Super. Aha, aha, aha. Wir reden über die nachwürdigsten Sachen. Zahltag übersichtlich, sehr schön. Wir reden über die nachwürdigsten Sachen. Naja, wird ja, doch. Hör ja, Türen zu. Und los. Hier, komm wir weg. Weiß ich nicht, ob du eine Fahrkarte gekauft hast, Junge. Regen auch. Ich habe keine Zeit, jetzt hier am um schon einzuschalten. Ich muss ein bisschen Zeit rausholen. Dann hauen wir mal die V-Fahrt weg. Sehr gut. Eine Fahrkarte, bitte. Hey. Eine Fahrkarte, bitte. So, liebe Freunde. Das soll es erstmal wieder gewesen sein vom Bussimulator. Ach, ja doch, Bussimulator. Simulator. 21. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn Danke. ja, lasst gerne ein Eine Däumchen und ein Abo da. Danke. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und Eine schaltet Fahrkarte, das nächste bitte. Mal wieder rein, wenn es heißt, wir spielen den Bussimulator. Simulator. Danke.